So, wir waren heute bei der Hildegard-Lagren-Stiftung. Ähm, bei mir ist äh, Romeo Franz der Geschäftsführer der, dieser Stiftung und Romeo ist als auch der erste Sintor äh, im europäischen Parlament, prinzipiell im Parlament, den es in Deutschland ausgibt. Das ist ja auch schon mal eine große Sensation, das freut uns auch. Ähm, Romeo, was ist die Stiftung und was macht ihr hier? Die Hildegard-Lagren-Stiftung ist die erste Stiftung, die von Sinti und Roma gegründet wurde am 25. Oktober 2012. Für Bildung, Teilhabe und äh, ja, Bildung, Teilhabe und Inklusion von in Deutschland lebenden Menschen mit Romno-Hintergrund. Und äh, ja, unsere äh, Stiftung setzt da an, äh, Menschen mit Romno-Hintergrund zu unterstützen, mit Stipendien, mit Berufsstipendien, aber auch, um sie zu coachen. Wir haben ein Qualifizierungszentrum für Menschen mit Romno-Hintergrund bei dem sie professionalisiert werden, wenn sie Vereine gründen wollen oder Vereine haben, damit sie sie professionell, äh, professionell äh, führen können. Und das hat einen sehr großen, ja, sehr großen Erfolg auch. Und das, was wir noch haben, wir haben eine Beratungsstelle, äh, eine Bildungs- und Beratungsstelle für Menschen mit Romno-Hintergrund hier in Berlin, bei dem Menschen einfach auch gecoacht werden, um ins Berufsleben hineinzukommen. Jetzt bei Menschen mit Rumnah-Hintergrund es ja also sind viele Belastungen und Hürden auch immer noch da, auch Diskriminierungen ähm, nach wie vor. Was heißt denn für euch, auch aus Sicht der Stiftung oder für Menschen mit Rumnah-Hintergrund, selbstbestimmtes Leben, was ist, was ist das für euch? Selbstbestimmtes Leben heißt auch eine gleichberechtigte Teilhabe zu haben in unserer Gesellschaft, die uns leider verwehrt wird. Also der Antiziganismus, der latente Rassismus in unserer Gesellschaft uns gegenüber als Menschen mit Romno hintergrund ist, ist extrem hoch und das ist nicht nur daher, so daher gesagt. Wir haben von 2016 eine Studie, die Mitte-Studie, die besagt, dass über 50 Prozent der Befragten Sinti und Roma aus Deutschland ausweisen möchten, obwohl wir selbst und meine Familie seit über 600 Jahren in Deutschland lebt, wir ein Teil dieses Landes sind und ein Teil dieser Kultur sind, zeigt das, ähm, ja, welchen Ressentiments wir, wir aus, äh, ja, einfach ausgesetzt sind und dass es tatsächlich so ist, dass wenn man ein Mensch mit Romno-Hintergrund ist und das auch, ja, und sich, nicht, sich nicht verstecken kann, seine Ethnie nicht verstecken kann, man sehr schlechte Möglichkeiten haben, gleichberechtigten Zugang zur Bildung, zur Arbeit, zur Wohnung und auch zum Gesundheitswesen zu haben. Was sind jetzt eure zentralen Forderungen an die Partei der Grünen, wenn ich jetzt hier komme, oder auch an die Politik, auch in Berlin? Habt ihr da zentrale Forderungen? Es äh, wäre sehr gut, wenn unsere äh, Partei hier auch nochmal selbst sich reflektiert und sich mit dem Thema Antiziganismus noch einmal auseinandersetzt, rein informell auch. Das ist ganz wichtig, um es auch zu verstehen. Wir müssen tatsächlich gerade hier in Berlin dem institutionellen Rassismus tatsächlich auch den Kampf ansagen, denn diese Problematik herrscht hier auch. Wir haben ja einen roma Aktionsplan, bei dem zu einem verschwindend geringen Prozentsatz die betroffenen NGOs selbst mit eingebunden sind. Sie haben kaum Möglichkeiten hier äh, mitzugestalten, dass muss sich ändern. Wir brauchen auch, ja, wir brauchen die Partei auch dazu, um diese Situation, um den, um den Antiziganismus aus dieser Tabuisierung zu holen. Das ist ganz wichtig und das haben, hat die Partei, der Bündnis 90 der Grünen, diese Möglichkeiten hat sie, tatsächlich hier dieses Thema offen zu zeigen und wie gesagt aus dieser Tabuisierung herauszuholen, weil Erst dann kann man tatsächlich gegen den Antiziganismus besser vorgehen. Romeo, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte für das beeindruckende Danke. Treffen. Und noch einen schönen Tag. Danke. Tschüss.